Richtervereinigung und der Internationalen Liga für Menschenrechte möchte ich Sie und Euch recht herzlich begrüßen. Nicht, dass es heute um etwas Schönes ginge. Nein, es geht um etwas, was sein muss, an dem kein Weg vorbeiführt. Es geht um eine Situation, die schlimmer wird, wenn wir nicht handeln, wenn wir das Problem den Herrschenden überlassen, den Sicherheitspolitikern, den Überwachungsfanatikern, den Rasterfahndern, denen, die uns das Problem eingebrockt haben. Denen, die mit dem linken Auge Menschen rigoros verfolgen und mit dem rechten Straftaten fordern. Wir sind hier zusammengekommen, um Schlüsse zu ziehen aus dem, was bisher über die Rechtsterroristen bekannt geworden ist, wie der Staat darauf reagiert und wie, hier, und wie mit denen umgegangen wird, die sich den Rechten entgegenstellen zurecht. Was der NSU war, aus wie vielen Personen er bestand, von wie vielen er unterstützt wurde, wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat, steht noch längst nicht fest. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass drei Personen zum NSU gehören und dass er zehn Menschen auf dem Gewissen hat. Zum Teil, zumindest liegt das der Prozess in München nahe, äh, liegt sie damit wohl ziemlich daneben. Auch wenn nicht sicher ist, ob der NSU wirklich hinter diesen Morden steckt oder andere Rechtsextremisten, lasst uns den zehn Opfern gedenken. Enver Schimschek, Inhaber eines Blumenhandels in Schlüchtern, wurde am 9. September 2000 im Osten Nürnbergs niedergeschossen, wo er seinen mobilen Blumenstand in einer parkung aufgebaut hatte. Er starb zwei Tage später im Krankenhaus. Schimschek war 38 Jahre alt. Apurachin wurde am 13. Juni 2001 in einer Änderungsschneiderei in der Nürnberger Südstadt mit zwei Kopfschüssen getötet. Er war 49 Jahre alt, arbeitete als Schichtarbeiter und half nebenberuflich in dem Ladengeschäft aus. Süleman Tasköpü, Obst- und Gemüsehändler, wurde am 27. Juni 2001 in Hamburg-Badenfeld, im Laden seines Vaters, mit drei Schüssen aus zwei verschiedenen Waffen ermordet. Er war 31 Jahre alt und hatte eine dreijährige Tochter. Habil Kilczyk, Inhaber eines Obst- und Gemüsehandels, 38 Jahre alt, wurde am 29. August 2001 in münchen Ramersdorf in seinem Geschäft erschossen. Mehmet äh, Togut, Togut wurde am 25. Februar 2004 an einem Dönerimbiss in Rostock-Teutenwinkel mit drei Kopfschüssen ermordet. Togut war 25 Jahre alt. Er war zu Besuch bei einem Freund und hatte für diesen spontan übernommen, den Imbiss am Vormittag zu öffnen. Ismail Yaschar, Inhaber eines Dönerimbisses, wurde am 9. Juni 2005 in seinem Verkaufskontainer in der Nürnberger Straße mit fünf Schüssen getötet. Er war 50 Jahre alt. Theodoros Polaridis, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes, wurde am 15. Juni 2005 in seinem Geschäft in München-Westend erschossen. Er wurde 41 Jahre alt und hinterließ eine Frau und zwei Töchter. Mehmet äh, Kubashi, Besitzer eines Kiosks, wurde am 4. April 2006 in seinem Geschäft in der Dortmunder Nordstadt ermordet. Der Kiosk befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Treffpunkt von Neonazis. Halid Jotgat, Betreiber eines Internetcafés, wurde am 6. April 2006 in Kassel durch zwei Kopfschüsse getötet. Er war 21 Jahre alt. Das Café hatte er erst kurze Zeit zuvor mit dem Geld seines Vaters eröffnet. Michel Kiesewetter wurde am 25. April 2007 auf der Terielsen-Wiese in Heilbronn mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Lasst uns diese Namen nie vergessen, egal wer sie auf dem Gewissen hat. Sie verlangen konsequentes Handeln, aber keine Verbitterung. Mit Verbitterung werden wir diesen Staat, diese Gesellschaft nicht ändern. Und sie braucht Veränderung und unsere Freude daran. So, herzlichen Dank erstmal. Wir haben jetzt ein Vorwort äh, nochmal von Herrn Bernd Brandl. Das hat er gestern um 22 Uhr geschickt. Ähm, das wird uns jetzt Stefan Moos kurz vorlesen.